Hast du dich schon mal gefragt, wie diese gesamte Geschichte von Jurassic Park eigentlich wirklich abgelaufen ist? Ich rede jetzt hier nicht nur von den Filmen oder eben auch von den Büchern, obwohl das meiste aus der Lore ja wirklich in den Büchern drinsteht. Nein, in diesem Video jetzt hier werde ich dir wirklich alles alles, was es gibt, also wirklich jedes kleine Detail aus dem Jurassic-Universum chronologisch präsentieren. Von der Idee des Jurassic Park bis hin zum Aufbau des Jurassic Park bis hin zum Fall Engine und so weiter und so fort. Dieses Format hier wird jetzt quasi das Deleted Scenes-Format übersetzt, obwohl ihr da ja auch noch ein Video von mir bekommt, nämlich alle Deleted Scenes aus Jurassic World Dominion, wird dieses Format daraufhin dann quasi im fliegenden Wechsel das Deleted Scenes-Format ersetzen. Es wird hier von wahrscheinlich gar nicht mal so viele Episoden geben, weil ich dann doch versuchen werde, das Ganze relativ kurz kompakt zusammenzufassen und der ein oder andere von euch möchte jetzt bemängeln Tobi du hast die Timeline doch schon mal angefangen und zwar vor ungefähr einem Jahr und ja, tatsächlich ist es schon ein bisschen länger her, ich meine, ein Jahr wäre jetzt übertrieben, dass ich aber ein Timeline-Video zu Jurassic Park begonnen habe. Ich habe mir jetzt gedacht, da ich mir jetzt wirklich vorgenommen habe, dieses äh, timelight format also die Timeline als ein Format darzustellen, macht es Sinn, das erste Video vielleicht nochmals eine Art Remake hochzuladen. Ich habe das alte Video also genommen, es mal bearbeitet, was sich ja auch inzwischen bei mir im Kamera- und auch im Tonequipment ein bisschen was getan hat. Und habe mir gedacht, es macht einfach Sinn, wenn ihr das allererste Timeline-Video noch einmal in einer remasterten Remake-Variante bekommt. Das wird jetzt eben dieses Video hier sein. Wir sprechen jetzt in diesem Video hier ganz ausführlich über die Geschichte von Jurassic. Und beginnen einfach mal ganz frech vor 65 Millionen Jahren. In diesem Sinne, seid gespannt und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Video. Die ganze Geschichte beginnt vor 65 Millionen Jahren. Ein T-Rex kämpft gegen einen Giganotosaurus und verliert in dem Kampf sein Leben. Kurz darauf wird dem Rex Blut von einer Mücke entzogen. Diese Mücke sehen wir später im Verlaufe der Geschichte an John Hammonds Stock wieder, wo sie in Bernstein konserviert ist. Wenige Tage nach dem Kampf der beiden Giganten schlug ein Asteroid auf dem Gebiet des heutigen Mexiko ein und löste ein Massensterben aus. Er hinterließ einen Krater mit einem Durchmesser von 200 Kilometer. 1925 Die Insel Isla Nubla wird vom spanischen Seefahrer Diego Fernandes entdeckt. Nicolas de Huelva, ich hoffe ich spreche den Namen noch richtig aus, benennt sie kurz darauf mit dem Namen Wolkeninsel. Isla Nubla ist spanisch und bedeutet ins Deutsche übersetzt Wolkeninsel. Der Name soll von dem aktiven Mount Sibo inspiriert worden sein, der schwarzen Rauch ausgestoßen hat und sich im Norden der Isla Nubla befand. 1926 Die fünf Tode werden entdeckt. Die Fünf Tode ist eine Kette von fünf Inseln 200 Meilen südwestlich von Costa Rica entfernt. Die Namen der fünf Inseln lauten Isla Matanceros, Isla Muerta, welche auch oft als Anlage C betitelt wird, was aber wie gesagt offiziell nicht Kanon ist, Isla Pena, Isla Sorna und Isla Tacano. Isla Sorna wird im Laufe der Geschichte noch eine tragende Rolle spielen. Der Name der fünf Tode stammt von einem indianischen Mythos über einen tapferen Krieger, dem auf jeder der fünf Inseln eine andere Hinrichtungsstrafe bevorstand. Ist eigentlich ziemlich doof gelaufen, eine ziemlich tragische Geschichte, aber auch sehr interessant mal zu erfahren, wo eigentlich die Namen der Inseln herkommen. Ins Deutsche übersetzt bedeuten die fünf Tode, also die Namen der fünf Tode, quasi die Hinrichtungsvarianten, die gewählt wurden. Einmal ist das Verbrennen, Ertrinken, Zermalmen, Erhängen und Enthaupten. 1928. John Hammond wird in Edinburgh, Schottland geboren. 1930. Sanjay Maserani wird in Bombay, British Indien, geboren. Sanjay ist der Vater vom uns bekannten Simon Maserani, den wir aus dem Jurassic World Film kennen. Am 16. Februar 1973 wird Sanjay das Telekommunikationsnetzwerk namens Maserani Global Corporation gründen. 1945, Benjamin Lockwood wird geboren. 1967, Simon Maserani wird in Bombay, Indien geboren. 1969, John Hammond eröffnet das Animal Kingdom, zu Deutsch das Tierreich, einen Wildpark in Kenia. Robert Muldoon, mein Lieblingscharakter aus der gesamten Jurassic-Reihe, ist ein Wildhüter dieses Parks gewesen. Im Jahr 1973, irgendwann vor dem 23. Mai, so viel ist bekannt, wurde Sarah Harding geboren. Im selben Jahr, am 16. Februar, gründet, äh, gründet Sanjay Maserani dann das eben gerade erwähnte Maserani Global Corporations-Unternehmen. 1974. Benjamin Lockwood und John Hammond beginnen ihre Partnerschaft. 1975. Injun wird in San Diego, Kalifornien geboren. Das fand ich sehr interessant herauszufinden bei der Recherche, weil ja auch der erste Jurassic Park ursprünglich in San Diego eröffnet werden sollte. Juni 1978. Jessica Harding wird geboren, die Schwester von Sarah Harding und die Tochter von Jerry Harding. Und hier muss man dazu aber erwähnen, das Ganze ist nicht mehr offiziell Kanon. Ähm, ich habe es am Anfang erwähnt, das wird hier aber noch ein bisschen mit eingepflegt, weil ich es einfach sehr interessant finde, wie gut sich das Spiel dann doch in die Timeline der, ähm, der Filme mit eingliedern kann. Jessica wird Tierärztin und arbeitet zusammen mit ihrem Vater im Jurassic Park. Sie ist Teil des erwählten äh, Videospiels Jurassic Park Das Spiel aus dem Jahr 2011. 1980 Lex Murphy wird geboren. 1981 bis 1982 Während er gemeinsam mit Robert Muldoon das Tierreich leitet, also das Animal Kingdom, beginnt John Hammond parallel dazu, den Grundstein für den Jurassic Park zu legen. Im Jahr 1982 wird die Isla Sorna, also die Insel Isla Sorna, von der Regierung Costa Ricas an Injun verpachtet. Der Pachtvertrag läuft dabei über 99 Jahre. Injun baut mehrere Einrichtungen auf der Insel, um später Dinosaurier zu züchten und um sie nach San Diego zu bringen. Also hier war der ursprüngliche Plan gewesen, den Jurassic Park zu den wir aus den Filmen kennen, in San Diego zu eröffnen, in einem Amphitheater, was auch in Jurassic Park 2 angesprochen wird. 1983, der Bau des Jurassic Park in San Diego beginnt und Tim Murphy wird geboren. 1985, Jurassic Park San Diego wird abgesagt. John Hammond beschließt den Park stattdessen auf der Isla Nubla zu errichten und benutzt eine der Nachbarinseln, die Isla Sorna, als Brutinsel für Dinosaurier. Also im Endeffekt wurde eben dann nur der Jurassic Park verlegt vom Festland eben auf die Insel. Warum John Hammond diese Entscheidung getroffen hat, das wird nie wirklich erwähnt, aber es wird hier davon ausgegangen, dass er einmal das Ganze mehr im Geheimen machen wollte, also die Regierung sollte weitestgehend da rausgehalten werden und nicht involviert sein und zum anderen wären eben die Transportkosten wesentlich günstiger und der Transport an sich wesentlich angenehmer, wenn eben die Nachbarinseln einfach nur quasi miteinander connected werden müssen und das Festland wird dabei außen vor gehalten. Isla Nubla wird genau wie Isla Sorna eben auch mit einem Pachtvertrag an Ingen gegeben, also Ingen Pacht wird das ganze von der Regierung und dieser Vertrag und befasst sich auch auf 99 Jahre. Dieses Mal umfasst der Pachtvertrag allerdings alle fünf Inseln, also alle fünf Tode, also alle Inseln der fünf Tode. So, jetzt passt das Ganze. Hierbei stellt sich dann die Frage, was Hammond wirklich vorgehabt hat, vielleicht kommen wir im Laufe der Geschichte noch mit dazu. Denn er hat anscheinend alle fünf Inseln gepachtet, um damit eventuell einfach nur zu umgehen, dass ähm, die Regierung irgendwie mitbekommt, was er wirklich vorhat. Und er hat sich quasi so ein Backup gemacht, damit diese Inseln eben nicht bewohnbar sind und nicht von anderen... Von anderen Regierungen oder von anderen Unternehmen gepachtet werden können. Oder aber er hatte doch mehr vorgehabt, als eben nur Anlage A, Anlage B und die ominöse Anlage C aufzubauen. Vielleicht steckte da wirklich noch mehr Planung dahinter. Wir schauen mal weiter, was uns die Storyline noch so alles verrät. Im Jahr 1986 klont Ingen erfolgreich seinen ersten Dinosaurier auf Isla Sorna, also auf Anlage B. Unter den ersten Klonen der Dinosaurier befand sich ein Velociraptor und ein Triceratops. 1985 bis 1987 und hier findet man das erste Mal wirklich heraus, wie skrupellos sowohl John Hammond als auch Ingen generell beim Bau des Jurassic Park wirklich vorgegangen ist. Die Ureinwohner des Stammes Bribri werden von der Regierung von Costa Rica von Isla Nubla entfernt und auf das Festland gebracht und dort in Ghettos verlegt. Von 1985 bis 1987 wurden die letzten Nachkommen des Stammes äh, von der Insel umgesiedelt. Das heißt, Hammond hat also nicht nur den Tieren den Lebensraum geklaut, was man auch schon wirklich ankreiden sollte. Nein, er hat sogar Ureinwohnern ihren Lebensraum geklaut und hat sie dadurch aufs Festland gebracht und dort in Ghettos verlegt. Ähm. Ja, er hat keine Kosten gescheut, der Mann, denn auch diese Verlegung muss natürlich sehr teuer gewesen sein. Von daher, ähm, ja, lieber Don Hammond, <lacht> gut gemacht. Irgendwann zwischen 1985 und 1987 wird dann Claire Deering geboren. Im Jahr 1988, und das ist ein wirklich interessanter und lustiger Fakt, wird zum einen Eric Kirby geboren, zum anderen beginnt der Bau des Jurassic Parks auf Isla Nublar und der Tyrannosaurus wird auf Isla Sauna geboren. Ja, ihr habt richtig gehört, Eric Kirby und der T-Rex aus der Jurassic Park Reihe, also aus Jurassic Park und Jurassic World, also Rexy, haben am selben Tanke, äh, Tag Geburtstag. Glückwunsch! Ein Jahr später, im Jahr 1989, der Tyrannosaurus Rex wird im Alter von nur einem Jahr auf die Insel Nublar transportiert. Hier hat man also noch versucht, eher die Jungtiere, also jüngere Tiere, auf die Insel zu bekommen, weil ein T-Rex von nur einem Jahr ist natürlich noch nicht ausgewachsen, auch nicht mit diesen Wachstumshormonen. Erst ein Jahr später, im Jahr 1990, hat man die ersten ausgewachsenen Tiere von Anlage B nach Isla Nubla gebracht. Das heißt, ab jetzt war die Anlage B wirklich die komplette Brutstation für die Dinosaurier, in der sie in der Regel auch wirklich komplett aufgezogen wurden, bis sie eben erwachsen gewesen sind und wurden dann erst ähm, in den Jurassic Park gebracht, der später die ganzen Besucher empfangen sollte, was wie wir wissen ja nicht so wirklich Stande gekommen ist. Am 20. September muss Dr. Henry Wu feststellen, dass die Probanden, also die herangewachsenen Dinosaurier, bei denen er DNA von den im Moskito eingeschlossenen Dinosaurier-DNA und von Pfeilfröschen kombiniert hat, dass das Ganze nicht funktionierte. Die Probanden 4, 6 und 7 erkrankten an Karyolyseversagen, von dem Dr. Henry Wu davon ausging, dass es an der genetischen Struktur der Pfeilfrösche gelegen hat. Er beschließt stattdessen, die Schilffrösche zur Herstellung von Velociraptoren zu verwenden. In gar nicht allzu ferner Zukunft wird dieses Experiment gelingen und er wird die Schildfrösche auch später bei weiteren Dinosauriergattungen verwenden. Unbekannt für Henry Wu und auch die anderen ingen Mitarbeiter und die Wissenschaftler war es aber, dass der, der Schildfrosch sowie die DNA von anderen Amphibien, die verwendet wurden, um Dinosaurier zu züchten, es genau diesen Dinosauriern ermöglichte, dass sie das Geschlecht ändern und sich so fortpflanzen konnten. Ihr merkt also auch, die Jurassic Park Reihe ist nicht komplett äh, durchdacht, denn dass die ganzen Wissenschaftler nicht auf die Idee gekommen sind, dass sich eventuell diese Eigenschaft der Schildfrösche auch auf die Dinosaurier übertragen lässt. Und hätte Henry diesen Fehler nicht begangen, hätten wir wahrscheinlich auch nie eine Fortsetzung zu Jurassic Park bekommen, weil die Saurier sonst eben einfach alle ausgestorben wären. Im Jahr 1992, genau genommen am 13. Februar, entdeckt Dr. Henry Wu eine hohe kollektive Intelligenz in einem velociraptor klon ob es sich bei diesem Klon später um das Riesenbiest handelt, ist nicht beschrieben, da gibt es keine Auskunft darüber, aber ich gehe immer stark davon aus, dass es sich hierbei um das Riesenbiest handelt, da eben hier genau von einem Klon gesprochen wird. Irgendwann vor dem 12. Juni 1992 sprechen Jerry und Sarah Harding das letzte Mal miteinander. Ist eine ganz nette Side-Info, eben auch wenn man eben sagt, okay, die Spiele passen in die Jurassic Park-Kanon-Geschichte rein, in Jurassic World später eben nicht mehr. Ähm, aber es ist schon eine ganz interessante Sache, dass die beiden scheinbar sehr lange nicht miteinander gesprochen haben, denn wir sehen ja Sarah erst wieder in The Lost World, also in Jurassic Park 2, und The Lost World spielt im Jahr 1998, also schon ein paar Jährchen später. Und auch da wird ihr Vater eben nie erwähnt, natürlich aus dem einfachen Grund, dass der Vater damals noch gar nicht in Planung war, vom Story-Technischen her. Das Ganze hat man eben aber jetzt so umgewandelt, dass die beiden irgendwelche Problemchen miteinander haben und deswegen kein Kontakt. Auch aus dem Spiel Jurassic Park The Game bekommen wir ja mit, dass Jerry nicht unbedingt der einfachste Vater ist und irgendwie auch zu seiner jüngsten Tochter äh Jessica nicht wirklich den Bezug aufbauen kann für eine ganze Weile, den ein Vater zu seiner Tochter aufbauen können soll. Und das passt irgendwie doch ganz cool und ich muss immer wieder sagen, ja, Jurassic Park The Game fühlt sich in der Jurassic Park Trilogie irgendwie ja doch dazugehörig an. Jurassic World wird das Ganze nachher ein bisschen ausstechen, da kommen wir aber auch noch dazu, aber in die Jurassic Park Lore würde das Ganze doch sehr schön mit reinpassen. Ebenfalls im Jahr 1992 Sanjay Maserani, der Gründer der Maserani Global Corporation, stirbt. Seine Firma wird an diesem Tag von seinem Sohn Simon Maserani geerbt, der eben dann auch später der Leiter von Jurassic World werden sollte. Zwischen 1990 und 1993. Jetzt kommen wir wieder auf die Spiele-Lore zu sprechen. Ich erwähne das einfach mal, weil ich das ziemlich interessant finde. Laura Sorkin erhält das Isla Nubla Filed Labor. Laura ist bisher nur aus den Videospielen bekannt, also aus Jurassic Park The Game. Und wir lernen sie da eben auch kennen, wie sie Feldversuche mit Dinosauriern macht. Das heißt, sie macht das Ganze irgendwie nicht theoretisch im Labor, sie hat wirklich Feldversuche, sie nimmt die Saurier mit nach draußen und untersucht deren Verhalten. Im Spiel sehen wir, wie sie das Ganze uns mit Parasaurolophus präsentiert und uns dann eben auch zeigt wie diese Dinosaurier später auf verschiedene Geräusche hören. Also hier lernen wir auch schon im Spiel, dass die Dinosaurier auf Kommandos hören können, beziehungsweise dass wir sie beeinflussen können, indem wir ihnen Kommandos geben, eben in ihrer eigenen Sprache in Anführungszeichen. Umso bescheuerter finde ich es, dass später in Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 4 und 5 äh, Tablets und Playstation Controller benutzt werden, um Saurier zu kontrollieren, während das doch hier eigentlich schon so organisch mit eingebaut wurde. Naja, eben forscht Laura Zirkin an den sogenannten Trodons. Das sind fleischfressende Dinosaurier, die den Velociraptoren zum Teil ähnlich sehen, die wir auch aus den Spielen kennen. Und weil John Hammond ungut ist bei der Forschung an diesen Fleischfressern, befiehlt er später, dass äh, Laura doch die Trodons vernichten soll. Aber sie weigert sich und führt die Studien im Privaten weiter. Was dann dabei herauskommt, sehen wir in Jurassic Park The Game. Kleiner Spoiler, die Tiere brechen aus und sorgen natürlich für Chaos. Auch im Juli 1993 bleiben wir nochmal bei der, ich nenne es einfach mal, die, den Soft-Kanon, der Soft-Lore. Wir bleiben beim Spiel Jurassic Park The Game. Oscar und Billy, das sind die beiden hier, die begeben sich auf eine Mission nach Nicaragua. Dort sterben die meisten Söldner-Kollegen der beiden, was auch dann später im Spiel Sinn ergibt, dass die irgendwie so eine Beziehung zusammen haben, obwohl die eigentlich komplett verschiedene Charaktere sind. Aber irgendwie passen die dann doch ganz gut zusammen und geben ein ganz interessantes Duo ab. Ob noch weitere Söldnerkollegen überlebt haben, ist allerdings gar nicht mal ganz gewiss, denn es wird nur beschrieben, dass ähm, Oscar und Billy vielleicht die letzten Überlebenden sind. Aber so oder so werden auch, wenn es Überlebende geben sollte, die werden keine große Rolle mehr in der Geschichte spielen. Ist aber einfach ein ganz netter Side-Fact, dass auch hier eine Lücke offen gelassen wird, okay, es könnte eventuell doch noch Überlebende geben, hat man sich wahrscheinlich offen gehalten, um noch ein Jurassic Park The Game 2 zu produzieren eines Tages. Was leider nicht kommen wird, voraussichtlich. Und das war es jetzt auch schon mit dem ersten Part der Timeline. Wie gesagt, das hier war jetzt einfach nur ein Remake oder mehr ein Remaster. Die Unterschiede zwischen Remake und Remaster verschwimmen bei mir immer wieder. Ähm, ich hoffe, das war in Ordnung. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und sagt mir mal gerne, was ihr von diesem Timeline-Format haltet. Auch in diesem Sinne wünsche ich einen euch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal.